Mein Name ist Shirin Schahed, ich arbeite für das Unabhängige Institut für Umweltfragen. Ich mache Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen, im Bereich Stadtplanung mit Fokus auf Klimaschutz und arbeite auch in anderen kulturellen Projekten.